Willkommen zu der vierten Taro-Folge. Dieses Mal habe ich nicht nur zwei, nicht vier, sondern sechs Folgen zusammengeschnitten. Ich mega Schiss, dass jetzt ein Gegner nach direkt sneaken. Wollen wir einfach okay. weiter meinen? Ich platziere mit den Anvil und ich werfe dieses nervige Holzschwert raus. Hier ist ein Larasee. Ich habe keinen ah. Eimer, Wasser Eimer. Mal Müll reinwerfen. Ah, ich habe doch ein paar Dias, die kommen auch in den Müll. Okay, hey, nice. Das dachte das Tommy wäre ein Diamant. Ich ich halt? die Enten-Skin. Deswegen. Oh Mann, Junge, nur weil du den Enten-Skin nicht hast. Du musst den Enten-Skin mhm. nehmen, der bringt uns Glück. Ja, ich befürchte, da stehen dann wohl noch ein paar Folgen des Meinens uns bevor. Zehnter. Tag. 9. Sind wir deren siebten Folge. Die haben selbst besseren Stuff als wir, die einfach überhaupt gar kein Glück haben. What the fuck? Wo... Wo hast du. wo hast du diese Enchantings? Äh, ich vom Amboss bekommen. Ach, du hast mehrere Sachen verzaubert und das dann so zusammen gemacht. Ja. Oh mein Gott, das ja. muss ich auch machen. Yay, ich habe Scharfness 2. Was für ein Gewitter. Wir sind 60 Blöcke unter der Oberfläche und wir einfach. Oh, ich habe Lapis gefunden. Nice. Meinst du es funktioniert, dass wir uns vielleicht irgendwie mit Pistolen die in die Wand klippen konnte? Ey komm ich probier das oh, ich oder? Damage bekommen. Hä halt. hey, ja aber guck mal, da können wir durch die Wand gucken und ich wette dann sehen wir total viele Dias, die in der Nähe von unserem Gang sind. Wo stehen eigentlich die Regeln denn davon? Ich glaube da gab es nicht Bug-Using oder so keine Ahnung. Okay jetzt wünsch mir bitte Glück. Ich hoffe einfach nur das funktioniert. Oh. Oder Image ich, ich step jetzt einfach. <lacht> der pisten geht nicht. einfach unter mir durch. Bisten ignoriert mich einfach. Ja, Junge, selbst hoch nicht. geht nicht. Es funktioniert einfach nicht. Es funktioniert einfach nicht. Ja, Freunde wollte halt auch erstmal einfach. Oh, ich hab Dias gefunden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, wie viele? Acht. Oh mein Gott. Geil. Ja. Elfter. Duck. Oh. <lacht> Snipe. Ich weg. Bau weiter unter dem Boden weg. Weil wenn wir uns jetzt hochbauen, die müssen ja oben lang gehen, um zu unseren Quarz zu kommen. Und dann finden die uns so ja auch. Ich würde sagen, wir kraben bis nur noch 10 Minuten übrig sind, einfach hier weg. Dann kraben wir direkt wieder nach unten und fahren weiter, okay? Und dann sollte uns keiner finden können und wir dürfen halt nicht Quarz anmachen. Nicht Sag Bescheid, wenn wir höher schon. 10 sind oder so. Nimm schon 9. Hier genau über dem Lavasee würde ich dann lang gehen. Ich hab Dias. Da hätten sie Dias. Da hätten sie Dias. Oh mein Gott. Ja, denzi ja. Denzi ja, geil. Weiß ich nicht. Lüge nicht. Da hätten sie Dias, ich schwör's dir. Ich gehe, damit nicht zur Seite fallen. Oh mein Gott, hier war? ist eine richtig fette Höhle. Wie viele Dias hast Boxeile. du rausbekommen? Ich schärfe 4 haben auf mein Eisenschwert. Ich muss jetzt auch mein Schwert entscheiden, Das ist wirklich eine gute Idee. Oh, mein Hund bellt, Ich muss da kurz schauen, weil ich glaube, die sind gerade eingesperrt. Ich bin gleich wieder da. Sorry. Oder ich kenne ja Disconnect. Ist ja, ja schon das. ein Notfall. Ich bin gleich wieder da. 12 seconds later. Moin. Ich bin back. Weil mancher müdet mit sich mein. Was? Nein, ich komme nicht mehr drauf. Oh, scheiße. Hm, oh. Es 21 Uhr ist. Zwölfter. Duck. Oh, mein Gott, ich habe Feuerespekt. Oh, ich habe, by the way, noch Dias gefunden. Und jetzt habe ich acht. Yay, Sharpness 2, Fire Aspect. Okay, gut, dann lass uns das hochrennen. 13. Duck. Fühlst du dich auch schon so richtig bereit für das Finale am Dienstag? Unsere Rüstung ist dafür viel zu schlecht. Ich muss auf jeden Fall noch weiter enchanten. Ich bin noch lange nicht fertig mit enchanten. Okay, das Beides bringt mir, glaube ich, nicht wirklich etwas. Junge, ich bekomme einfach kein Sharpness. Okay gut, lass uns jetzt mal weitergehen. Wo wo es äh, Dings Äpfel gibt. Oh mein Gott, einfach zwei Hexen mhm. nebeneinander. Weißt du noch, wie viel Angst wir damals vor Hexen hatten? Und yeah. wir dachten, dass sie so. Kein Thema. Oh mein Gott, Neben hier ist ein Lager von anderen, hier ist ein Lager von anderen. Was wenn das eine Falle ist? Ich glaube komm, dass hier jemand eine Falle aufstellen würde. Würde sich nicht lohnen, oder? Hier ist nur Eisen. Und sonst nichts. Wir brauchen die öffentlich. Moment, Baby-Zombie. Du suchst hier nach Äpfeln. Ich hoffe einfach nur, dass ich jetzt hier viel Kohle finde. Ich will einfach nur Level und mein Dread entscheiden. Weil wir ich hab einen Apfel. 14. Ich fahre jetzt schnell weiter Kohle, damit ich weiter enchanten kann. Was machst du jetzt? Platzierst ja, du. Nicht. Wieso bekomme ich kein Sharpness mehr? Ich verzauber doch einmal. Kann ich die Ho verzaubern? Wieso kann ich die Ho nicht verzaubern? Ja, aber ich. Ist halt scheiße, weil die Level weggehen, aber. Ich nehme Unbreaking 2. Das kann vielleicht schon praktisch sein. Ja. Schaapne. Ein Apfel, oh, so selten. Das ist halt wirklich so selten. Viel seltener als ein Jammern. Sag das nicht, wir haben fünf Folgen, kein, fünf Folgen lang keine Dias gefunden. Ich renne jetzt da ja, hinten nein, zu dem Berg fünfmal. und hoffe, dass ich dort wieder Dings finde. Ja, und hier ist einfach keine Kohle. Das heißt, ich fahre jetzt erstmal weiter Level. Dann nächste Folge müssen wir uns wieder finden erstmal. Hier ist ja. ein Teil, wo es schneit. Ein Teil, wo es schneit. Das ist so funny. Hallo, meine lebendige XP-Farm. Wie fühlt es sich so zu sein? Kite-Zombie, edler XP-Spender. Wie nett von ihm, oder? Wie viel XP bringt ein Creeper? Okay. Kann ich einen Creeper in 10 Sekunden besiegen? Äh, nein, kann ich nicht. <lacht> Explodiert einfach, weil ich ein Noob bin. Geil. 15. Duck. Ich sage einfach, Sharpness hier. Sharpness 3. Und damit habe ich so alle meine eben erfarmten Level wieder ausgegeben. 16. Dank. Dann hol du Äpfel und ich hol jetzt Zuckerrohr, oder? Also es war eigentlich der Plan. Die sind Skelette in einem Shadowbug. Die sind einfach noch in diesem Shadowbug und die bemerken mich einfach nicht. Ich habe Dings gefunden. Zuckerrohr. Dass ich nicht aufsammeln kann, weil mein Inventar voll ist. Soll ich Pumpkins mitbringen? Können wir uns den Eisenguller machen? Richtig schon. Ich spawnt auch gerade einfach überhaupt gar keine Spinne. Wieso auch? Das ist halt echt so. Guck mal, wenn wir Probleme haben, spawnt alles. Aber... Wenn ich so nach was suche oder so, spawnt es aber gar nicht. Oh ja, mein man. Gott, ich habe die Spinne. Ich habe die Spinne. Ich habe eine Spinne. Wenn die jetzt nicht droppt, sie es droppt. Ich kann Ach, jetzt gut. einen Bogen craften. Ab Minute 5, also wenn wir nur noch 5 Minuten haben, treffen wir uns, ja. Oh, ein Kill. Rest in pizza Rest in